Willi! Bruno! Willi! Bruno, wo bist du? Willi, bist du eingepennt hinter der Kasse oder was? <lacht> Willi, du musst laut sprechen, ich höre dich nicht. <lacht> Jetzt rüber. <lacht> Willi! <lacht> Willi? Hier! <lacht> Willy! <lacht> Willy! Willy! Willy! Willy! ich Willy! bei dir, was Willy! Willy! immer am Pen.